Wir befinden uns hier auf der Promenade zwischen der Friedrichsgracht und der denkmalgeschützten Gartenanlage. Diese Promenade soll umgestaltet werden. Herr Kühne, was wird denn hier geschehen? Wir wollen an diesem Ort die Aufenthaltsqualität verbessern. Erste Angebote sind durch das Flussbad hier ja schon realisiert worden. Wir wollen perspektivisch dafür sorgen, wenn sich das Plusbad hier etablieren kann, dass man vom Garten zur Promenade und auch zum Wasser und umgekehrt äh, kommen kann. Ähm, und äh, wir wollen uns auch mit den Schwierigkeiten an diesem Ort auseinandersetzen, es ist eine begrenzte Fläche und äh, Fußgänger, Radfahrer und diejenigen, die hier ähm, entspannen oder auch schwimmen wollen, die müssen gut äh, miteinander zurechtkommen und äh, deswegen müssen wir diese Situation hier räumlich sortieren und für alle Nutzer dann auch spezielle äh, Vorkehrungen treffen. Nicht nur die Gestaltung der Promenade ist wichtig für die Atmosphäre, die hier entsteht, sondern ja auch die Gestaltung des Übergangs von der Promenade in den Garten. Wie das dann aussieht, hat ja einen großen Einfluss auf das Leben und die Begegnungen, die dort dann entstehen. Herr Kühne, was passiert denn mit dem Zaun, der jetzt zwischen Promenade und Garten steht? Wir haben im Moment ja einen provisorischen Zaun. Die äh, ESMT hat ja hier einen Streifen des Gartens, dem Flussbad, zeitweise zur Verfügung gestellt. Und ähm, wenn diese Nutzung, die heute hier schon improvisiert vorhanden äh, sein sollen, dann äh, wird es in Zukunft auch äh, eine Trennung äh, brauchen, wie man das auch von vielen Parkanlagen kennt. Ähm, der Garten der ESMT soll vor allem nachts geschlossen sein ähm, und äh, es soll auch durch die durch Torsituationen klargestellt werden, dass man in einen Bereich kommt, der eher ruhig und äh, kontemplativ genutzt werden soll und ähm, deswegen ist die Frage, ähm, wo der Zaun steht, wie viel Raum dann am Ufer äh, verbleibt und wie man ihn intensiv nutzen kann, ganz wichtig für äh, die zukünftige Gestaltung. Wir haben drei Entwürfe, die auf sehr unterschiedliche Weise mit dem Zaun umgehen, vor allem in Bezug der Stellung zum Gebäude und zur vorhandenen Baumreihe. Im Konzept A wird vorgeschlagen, dass der Zaun ähnlich wie heute in der Flucht des Staatsratsgebäudes stehen soll, das heißt von der Uferpromenade aus hinter den Bäumen. Dieses Konzept schlägt vor, dass es drei Eingänge gibt. Zwei äh, dicht beieinander an der Aufenthaltsfläche am Staatsratsgebäude und äh, einen Zugang dann im südlichen Drittel des Geländes. Und äh, für die Radfahrer soll es eine separate Spur geben, also eine äh, Bahn, die etwas schmaler ist als der äh, heutige Weg. Und für die Menschen, die sich hier aufhalten wollen, sind Bänke vorgesehen, direkt an den Bäumen, aber auch eine Bankreihe ähm, am Geländer in der Ufersituation. Das Konzept B schlägt vor, die Baumreihe äh, dem Park, dem Garten der ESMT zuzuordnen, das heißt mit dem Zaun äh, gleich äh, hinter die Bäume vom Garten aus äh, zu rücken und äh, aber eine gute Verbindung zu schaffen dadurch, dass es an fünf Stellen äh, möglich wäre, von der Promenade in den äh, Garten zu kommen. Die Situation am Ufer ist als eine Art Mischverkehrsfläche gedacht, das heißt äh, für die Radfahrer gibt es keine eigene Spur, auf beiden Seiten des durchgehenden Weges äh, gibt es Bänke. Und es wird vorgeschlagen, auch einzelne Bäume direkt ans Ufer zu rücken. Also insofern wird hier eine etwas andere Atmosphäre äh, vorgeschlagen, als wir sie heute haben mit dieser äh, straßenähnlichen Situation. Dann kommen wir jetzt zu Entwurf 3. Das Konzept C sieht die Baumreihe wieder als Teil der Promenade. Auch hier wird ein Zaun in die Flucht des Staatsratsgebäudes gerückt und die Öffnungen sind reduziert äh, als Verbindungen zu den beiden Hauptwegen, die am Gebäude und am südlichen Gartenrand das Gelände der ESMT erschließen. Die Radfahrer bekommen hier eine eigene, auch durch einen besonderen Belag, äh, erkennbare Bahn und für die Fußgänger ist an der Promenade an einer Stelle eine sehr lange Bank vorgesehen. Also es gibt etwas weniger Angebote äh, zum Sitzen in diesem Konzept. Und wir sind jetzt gespannt auf Ihre Meinung zu den drei Entwürfen der Landschaftsarchitekten. Sie können sich ab dem 20. Juli und bis zum 9. August auf der Plattform mein.berlin.de beteiligen oder sich auf Wunsch das ganze Beteiligungspaket nach Hause schicken lassen und es dann auf Papier bearbeiten. Wir sind gespannt, was Ihre Meinung ist. Viel Spaß!